Einmischung in Indien heißt für mich, die Rechte von Frauen zu stärken, die in einer sehr konservativen Gesellschaft leben. Das heißt auch, die Minderheitengruppen, Minderheiten ethnischer Art, religiöser Art, auch Minderheiten sexueller Orientierung zu stärken, darin ihre eigene Stimme zu finden und ihre Rechte wahrzunehmen. Und es das heißt für alle von uns, einen Beitrag dazu zu leisten, dass... Indien eine sozial gerechten und ökologisch nachhaltigen Entwicklungsweg nimmt.